Ich bin jetzt live. Wie schön. Wieder mal. Heute wieder aus der Rehe. Bewusst, bewusst ich, bewusst wir. Äh, kennst du folgenden Satz? Kommst du raus spielen? Also es gibt, wie wir lernen, ja ein paar zwei Arten von Menschen. Ne? Äh, die einen, das sind die, die rumgehen und klingeln und sagen, kommst du mit spielen. Und die anderen sind die, die dich abholen lassen und darauf warten, dass sie abgeholt werden und dann noch eine Entscheidung treffen müssen, ob sie jetzt auch wollen. Genau. Und ja, meine Frage an dich, zu welchem Typ Mensch gehörst du? Bist du ein Klingler oder bist du ein Ich-Lasse-Mich-Abholen-Holer oder sowas? <lacht> Los geht's, bis gleich. Ja, ähm, kommst du mit Spielen? Hier seid ihr wieder bei Steffi, der Emotionstrainerin und ähm, Emotionen beherrschen dein ganzes Leben. Das ist die gute Neuigkeit, <lacht> die gute Wahrheit. Manche halten das für eine traurige Wahrheit, aber das hat äh, einen anderen Grund. Also eigentlich finden die das auch cool. Ähm, nur manchmal halt nicht, wenn dann die Emotionen irgendwie, die falschen sind oder so. Wie auch immer. Ähm, heute geht es um die Beziehung zwischen ich und wir. Also diejenigen, die losgehen, um zu klingeln, sind ja die, die aus dem ich ein wir machen wollen. Ja, wenn ich sage, ich komme jetzt zu dir, hast du Lust mit mir zu spielen oder hast du Lust mit mir ins Theater zu gehen oder hast du mit mir Lust ein Business aufzubauen, oder hast du Lust? Was weiß ich was. Witzigerweise ähm, sprechen wir dann immer gleich von Lust und der Frage, ob das denn so lustig ist. Ähm, genau. Zu welcher Sorte gehörst du? Beobachte dich mal. Wie häufig übernimmst du die Initiative und sagst, ich habe heute Lust. Machen wir. Und dann freuen sich möglicherweise andere. Oder oh, du wieder. Genau. Manche professionalisieren das nicht, die werden ähm, Akquisiteure oder Außendienstler. Also Außendienst, das heißt, ich gehe da raus zu den anderen und verlasse mein drinnen. Okay? Da gibt es ja so eine Schwelle zwischen dem drinnen und draußen. Drinnen sind all diejenigen, die ich kenne, mindestens ich selbst, ich hoffe, ich kenne mich. Und draußen sind die anderen. Und da weiß ich nie, wie die reagieren. Und manchmal reagieren die nett und manchmal reagieren die doof und manchmal auch schon das Kopfschmerzen und manchmal macht mir das glücklich, wie auch immer. Da sind die anderen. Ja. Und ich habe lange Zeit zu denen gehört, die, also erst in meiner Kindheit habe ich zu denen gehört, die geklingelt haben dann habe ich mit Klingeln manchmal auch irgendwann, da war ich schon älter, schlechte Erfahrungen gemacht, dann habe ich mich zurückgezogen, habe ich das so noch die anderen mal, dann habe ich mich zurückgezogen, dann passierte nichts, dann habe ich wieder angefangen und habe gesagt, jetzt mache ich. Genau. Was der Sorte, die gerne klingelt, ich nenne das mal so, die Klingler, was die Klingler haben, ist ein echtes Bedürfnis nach Gemeinschaft. Die anderen nehmen es nur wahr, wenn es gerade so passt. Und äh, manche bedienen sich einfach allen möglichen Tricks, um nicht selbst die Initiative zu ergreifen. Also gibt super Möglichkeiten. Zum Beispiel hier Videos auf Facebook oder YouTube gucken. Dann brauchst du nicht klingeln. <lacht> Weil da klingelt zum Beispiel die Steffi. Ähm... Gibt weitere Varianten. Ähm, irgendwas machen, was unwichtig ist. Gibt es irgendetwas, was unsich unwichtig ist, überleg dir das mal. Frag dich mal, was tust du alles, damit du etwas anderes nicht tun musst. Was gibt es alles, woran du glaubst, Spaß zu haben und was vermeidest du zu tun, woran du glaubst, keinen Spaß zu haben. Das hat alles was mit Ich und Wir zu tun. Also, wie viel Wir möchtest du haben und inwieweit ist das Wir für dein Ich eine Bedrohung? Und das ist tatsächlich die zentrale Frage, die jetzt hier im Raum steht. Um sich zu bewegen und zu sagen, ich lasse mich auf ein neues Wir ein, ohne zu wissen, was da kommt. Und ohne zu wissen, ob der andere jetzt gerade genervt ist oder cool findet. Ich lasse mich auf ein Wir ein und habe das Risiko, die Erfahrung gemacht zu machen, abgewiesen zu werden. Dann wird mein Ich abgewiesen und das erschüttert mein Ich möglicherweise. So Jetzt ist die Frage, wie komme ich in eine innere Position, wo das Ich so stabil ist, dass es sich auf jedes Wir einlassen kann. Ja, beim letzten Video, da ging es um den krassen Egoismus, falls ihr es gesehen habt, da geht es um die Entwicklung vom, von der Gruppenseele zum bewussten Ich-Bin. Also Ich-Bin, ich nehme mich selber wahr, ich weiß, wer ich bin, ich fühle mich, ich erlebe mich. Früher hatten wir so ein Gruppenbewusstsein offenbar, da war alles irgendwie so gemischt mit allem. Also... Wenn ich was erlebt habe, habe ich auch gleich die anderen erlebt, also zum Beispiel so in der Schulklasse. Wenn da jemand eine Strafarbeit kriegt, dann habe ich die eigentlich auch gekriegt. Und wenn jemand für irgendwas angeschissen worden ist, dann bin ich dafür auch angeschissen worden. Zumindest potenziell. Ich war zwar nicht direkt beteiligt, aber ich wusste, es kann mir genauso passieren. Vielleicht nicht in exakt dem gleichen Fall, aber vielleicht so ähnlich. Das wusste ich dann halt nicht so genau. Und insofern habe ich mich so der alten Gruppenseele angeschlossen und habe gesagt, okay, ich vermeide mal lieber die Dinge, in denen mein Ich erschüttert werden könnte. Kennst du das? Wird dein Ich manchmal erschüttert? Dann fühlst du dich schlecht, dann fühlst du dich mies, dann kriegst du Bauchschmerzen. Dann hast du das Gefühl, keine Chance mehr zu haben, dann weißt du gar nicht so genau, wer bin ich eigentlich, außer dass ich immer das tun muss, was die anderen von mir wollen. Und das ist ein Wir, das mag, glaube ich, niemand. Aber stell dir vor, ein Wir, in das du dich hineingleiten lassen kannst, so ganz vertrauensvoll, nicht weil du die anderen kennst, sondern, jetzt kommt es, also nochmal, ein Wir, in das du dich vertrauensvoll hineingleiten lässt, nicht weil du den anderen vertraust, sondern was bleibt übrig? Weil du dir selbst vertraust. Wenn du weißt, ich kann in jeder Situation ich bleiben und selbst eine Situation, in der ich mich blamiert fühle, ist immer noch ich. Dann kann ich tatsächlich auch an jede Tür klopfen und jeden fragen, kommst du raus zum Spielen? Und jetzt sind wir in so eine seltsame Welt ähm, hineingeraten und hineingeboren worden, die so viele Regeln aufstellt, um diese Enttäuschungen unmöglich zu machen, damit ich immer weiß, wo ich bin, da ist alles geordnet, alles sortiert, so dass ich gar nicht lernen kann, ich selbst zu bleiben. Und ich bleibe nur das kleine Mäuschen, was ich nicht so genau weiß, bin ich eigentlich richtig, bin ich nicht richtig, oh Mann und... Oh, und das wollte ich doch ganz anders. Und jetzt bin ich falsch verstanden worden. Und ich habe einen schlechten Ruf gekriegt. Bla, bla, bla. Das ist alles bla, bla. Wenn du weißt, wer du bist, dann können die anderen sich den Mund fusselig reden über dich. Und das spielt keine Rolle. Du kannst dich trotzdem mit ihnen wohlfühlen. Und die anlachen und sagen, hey, wenn das nicht langsam ein bisschen anstrengend über, über mich zu lästern, hast du nicht was Besseres zu tun. Ich könnte dir ein paar Vorschläge machen, was viel mehr Spaß macht. Also innerlich, völlig egal, welche Reaktion kommt, in die Souveränität gehen. Und dafür ist vor allem eine Emotion verantwortlich. Das ist der Widerstand. Der Widerstand ist auf der körperlichen äh, Ebene der Ekel, weißt du, dieses... Äh, okay, das machen auch Leute ganz viel, wenn sie genervt sind und sagen, oh, du nervst hau ab. So. Das ist eigentlich ein Selbstschutz. Und auf dieser Ebene finde ich eine relativ destruktive Form des Widerstandes. Es gibt aber eine ganz konstruktive. Und das ist ein Widerstand, den du nicht gegen dich selbst, oh, ich bin loser, ich bin doof, ich kann nicht mehr. Mhm sondern ein Widerstand, den du für dich einsetzt und sagst, ich weiß, wer ich bin. Und das bleibe ich auch dann, wenn andere etwas anderes sagen, tun, mit mir machen wollen, meine Schöpfung nicht ernst nehmen, meinen Willen nicht ernst nehmen. So, und dann kommen wir nochmal zum Willen. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Also dein Wille geschieht. Nee, nee, nee, nee, das geschieht alles mögliche, aber nicht mein Wille. Doch, wenn anderes mit dir geschieht, als du glaubst zu wollen, dann kann dir das andere spiegeln, was du bisher gewollt hast. Also wenn dir doofe Leute begegnen, dann hast du die Erwartung, dass dir doofe Leute begegnen. Weil. Auf meiner Welt gibt es keine doofen Leute. Da gibt es zwar Leute, die mich herausfordern, die mir manchmal in einer Art und Weise begegnen, wo sie. Huh, oh, ja, hier brauche ich jetzt aber wirklich Stabilität. So. <lacht> genau. Huh. Ja, die gibt es. Aber es gibt keine doofen Leute. Und selbst wenn die Leute sich gegenseitig totschießen, das mit dem Tod ist eine Illusion, die erstehen, wieder auf, in einem anderen Leben, in einem anderen Umfeld, vielleicht, je nachdem, woran du glaubst. Tote können auferstehen, das ist bewiesen, wissenschaftlich nachvollziehbar. Hm? Glaubst du nicht, ne? weil du keine kennst, die aufgestanden sind? Wenn das der ganze Grund ist dafür, dass es nicht passieren sollte, Du glaubst ja nicht an Gott, weil du ihn kennst. Oder du glaubst, bist ja kein Atheist, weil du ihn nicht kennst. Du zahlst nicht de deine Steuern, weil du glaubst, dass es richtig ist. Also vergiss es. Ob etwas ist oder nicht, entscheidest du selbst. Das ist für viele Leute eine hohe Herausforderung, das so zu denken. Überhaupt zu sagen. Genau. Und es ist mein Job, es dir zu sagen. Alles, was in deinem Herzen ist, passiert. Und wenn du etwas siehst, was dir nicht gefällt, schau in dein Herz. Und du wirst eine Befürchtung finden, eine Angst, eine Ablehnung. Denn der Widerstand deines Lebens, das, was dich stabil hält in dem, egal ob du es für stabil hältst oder nicht, der ist entstanden durch die in Klarheit getroffenen Entscheidungen deines Lebens, die Werte, die du gesetzt hast. Man könnte das so nennen, die Überzeugungen die du dir zugelegt hast und die Glaubenssätze, die du dir entwickelt hast. Und die bilden dein Fundament und die werden verteidigt. So, und wenn die Welt böse ist, dann hat sie bitte böse zu sein. Und dann brauchen wir jetzt einen Krieg. Oh, du findest, ich verharmlose den Krieg? Nein. Ganz im Gegenteil. Wenn ich einen Krieg sehe, dann nehme ich das ernst und frage mich, was ist mein Anteil der Schöpfung? Was habe ich getan, dass es jetzt so ist? Und dann kann ich mit einem Krieg anfangen, der weiter weg ist und den ich gar nicht so genau kenne. Oder den Krieg vor meiner eigenen Haustür. Merkt ihr, das hat alles was mit dem Wir zu tun. Wie bin ich? Im Wie bin ich mit den anderen? Wie verändere ich mein Verhalten dadurch, dass andere auf mich wirksam werden? Meine Angst davor, mich zu verlieren, mich, meine Identität, mein Sein. Wenn da die anderen sind, die was von mir erwarten, was von mir wollen. Und jetzt stell dir mal im Gegenmodell vor, folgenden Satz. Ich bleibe ich. Deswegen kann ich mich vertrauensvoll in jedes Wir hineingleiten lassen, mit allem, was mich betrifft. Das nennt man All-In. Alles auf eine Karte. Und wenn du Erfolgstrainer oder Business-Trainer hörst, dann wirst du immer wieder einen Satz hören. Die Entwicklung findet immer, immer außerhalb deiner Komfortzone statt. Eo, Bin ich dabei. Stimmt. Und außerhalb der Komfortzone ist es immer ungemütlich eben nicht komfortabel. Hm? Genau. So. Aber ich bin schon der Meinung, du hast einen Anspruch darauf, ähm, Handwerkszeug zu bekommen, um dich wiederkehrend ähm, aus dieser Komfortzone heraus zu bewegen. Und ähm, deswegen habe ich eine Website für dich. Da findest du all die Trainingstermine, ähm, wo du deine Emotionen so trainieren kannst, dass du in dir stabil wirst, in jedem wir in deinem Partnerschafts-Wir, in deinem beruflichen-Wir, in deinem gesellschaftlichen-Wir, in deinem Kegelvereins-Wir. Völlig egal, welches Wir das ist. Welches Wir du erleben möchtest und welches Wir du im Moment erlebst. Ja. Und das wünsche ich dir, dass du das, genau das findest. Und das wünsche ich dir dass du dafür ein gutes Gefühl und ein gutes Bewusstsein entwickelst. Also, du im Wir, in Souveränität, in Kraft, in Dynamik, mit dem vollen Potenzial deiner Emotionen, nächste Woche geht's los, am Wochenende. 8.9.10.22, hier bei uns in Bergedorf. Sei dabei, hau rein. Lerne, deine Emotionen so zu greifen, dass du in jedem Wir stehen kannst. Das ist dein geborenes Anrecht. Ich freue mich auf dich. Bis bald.